Ja, dann schauen wir uns jetzt an, wie das funktioniert mit diesem Duplicator. Also falls du zum Beispiel mal testen möchtest, ob eine, sag mal eine, ein Update oder so funktioniert oder wenn du eine Domain wechseln möchtest, ist auch eine Möglichkeit. Und ich zeige dir jetzt, wie du mit diesem Duplicator Plugin entsprechend deine WordPress Installation auch wechseln bzw. kopieren kannst eins zu eins, ohne dass du etwas verlierst. Dazu wechsle ich jetzt mal hier in den Präsentationsmodus mit der Installation mit meiner Testumgebung. Die kennst du ja bereits und schauen wir uns zuerst mal an, ob wir diesen Duplicator überhaupt finden in der. Ja, man sollte halt vielleicht noch dort suchen, <lacht> wo die entsprechenden Plugins auch zu finden sind. Und hier siehst du sofort ein sehr markantes. Äh Logo Duplicator jetzt installieren. Dann natürlich auch noch aktivieren. Es geht bei meinen oder anderen ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer. Aktivieren. Und jetzt hast du hier auf der linken Seite einen neuen Menüpunkt. Das kann bei dir natürlich jetzt vielleicht ein bisschen länger sein, weil du schon das ein oder andere installiert hast. Ich habe eine Grundinstallation hier nur mit Akismet, deswegen ist hier noch nicht viel drin. Jetzt schauen wir uns also den Duplicator mal an, gehen hin und klicken einfach auf Archive oder direkt auf Duplicator und erstellen ein neues. So, jetzt hast du hier bereits schon einen Namen, der gegeben wird. Den kannst du so belassen. Wichtig ist auch später dann noch, dass du diesen Namen auch nicht änderst im Archiv. Das brauchst du dann für die Installer PHP. Dazu aber gleich mehr. Hier kannst du den Speicherplatz entsprechend definieren. Zum Beispiel hier geht es direkt in WP Content Backups DuP Lite. Dann hier das Archiv kannst du auch noch aufwählen, ob du zum Beispiel nur die Datenbank archivieren möchtest und was du von der Datenbank entsprechend aktivieren bzw. archivieren möchtest. Das kannst du soweit auslassen, weil du willst ja die komplette Seite entsprechend exportieren. Und wenn du bereits schon auf dem neuen Hosting oder auf der Domain eine neue Datenbank hast, dann kannst du hier bereits diesen Host den Hostport und so weiter hier eintragen. Wenn du das noch nicht hast, ist das kein Problem, weil wenn du das im Nachhinein erst, erst erstellst, wird das grundsätzlich in der Installer PHP entsprechend abgefragt. Du kannst es also alles leer lassen. Dann gehen wir jetzt hier mal weiter. Zuerst wird die Webseite gescannt. Es wird gescannt, ob alles okay ist und wenn alles hier okay ist, dann kannst du das entsprechend mit erstellen bestätigen. Wichtig ist mit mehreren Gigabyte. Ich weiß jetzt nicht genau, wo diese Gigabyte dann aufhören. Aber du siehst hier, ich habe hier von den Dateien her gute 60 Megabyte und die Datenbank hat gute 26 Megabyte. Also wir haben hier maximal 100 Megabyte auf dieser kleinen Installation. Deswegen kann ich hier auf erstellen klicken. Jetzt wird das Archiv entsprechend erstellt. Du siehst hier den Fortschritt und gleich, wenn es fertig ist, zeige ich dir, wie es weitergeht. So, die Erstellung des Archivs ist nun komplett. Du kannst hier entweder einen ein klick download machen, dann lädt er einfach eine ZIP-Datei herunter. Ich empfehle dir aber jetzt diese Installer-PHP und das Archiv selbst einzeln herunterzuladen. Mit einem Klick darauf und in einen Ordner zu integrieren. Gut, jetzt hat er hier das direkt heruntergeladen. Da hat es offenbar die Einstellung des Chroms wieder herausgenommen, dass ich bestimme, wohin dass das gespeichert wird. Das können wir ganz einfach hier in den Einstellungen umstellen. Dann haben wir und zwar indem du hier runter scrollst, auf Erweitert klickst und dann hier beim Download sagen, vor dem Download von Dateien nach dem Speicherort Fragen dann wieder schließen. Und wenn ich jetzt hier auf Archiv klicke, dann kommt hier direkt das Bild, wo du dann die Datei entsprechend abspeichern kannst. Also wenn du diese ganzen Dateien heruntergeladen hast, dann wechseln wir in den FTP ordner und laden uns diese beiden Dateien hoch. Jetzt eben ganz, ganz wichtig, das Verzeichnis hier muss leer sein wo du das Ganze hochlädst und auch diese Datei, also diese ZIP-Datei, diese Archivdatei, bitte nicht verändern. Die also genau so belassen, wie es funktioniert, weil dann im Hintergrund bereits automatisch das Ganze hinterlegt ist und du mit dieser Installer-PHP, wir können die auch mal kurz öffnen. So schaut die dann aus. Und wenn ich hier ein bisschen runter scrolle, dann ist hier bereits die Datei drin die dann genommen wird, um eben bei dir diese Installation vorzunehmen. Das ist also ganz wichtig. Gehen wir hier wieder raus. Dann kommen wir zu dem Prozess, wo die Webseite dann entsprechend neu gestartet wird auf der neuen Domain oder allenfalls auch auf der Stage. Dann gehe ich in den in die Domain rein. Hier haben wir jetzt duplicator.rogeruckstuhl.ch und jetzt kommt eben dieser installer.php. Und wenn wir die aufrufen, dann sind wir hier direkt im Setup drin. Ich akzeptiere hier schon mal die Terms and Notices. Hier steht drin, wo das Ganze entsprechend installiert wird. Und hier siehst du auch Archivfile successfully detected. Das ist deswegen so, weil du die Archivdatei nicht verändert hast. Dann haben wir hier noch die Validation. Alles korrekt, soweit, wie es sein muss. Und hier hätten wir noch ein paar Optionen, die man einstellen kann. Aber das lässt du einfach so entsprechend stehen. Klicken auf Next und jetzt wird dieses archiv entsprechend extrahiert. Das heißt, alle Daten, das kann einen Moment dauern, je nachdem, wie groß deine Webseite ist, werden jetzt auf dem FTP-Konto entsprechend, beziehungsweise in diesem Ordner, wo diese Installation dann schlussendlich sein soll, extrahiert. Und jetzt hast du hier die Möglichkeit natürlich zuerst diese Datenbank neu zu erstellen. Das heißt, entweder erstellst du die Datenbank neu auf deinem Server und lädst dir dann die ganzen Daten hier rein, so wie ich das jetzt gemacht habe, oder du überschreibst deine bestehende Datenbank. Das geht natürlich auch. Ich habe jetzt eine neue Datenbank erstellt, weil ich ja mit einer quasi neuen Installation auf der neuen Domain entsprechend beginne und füge das jetzt mal hier hin. Wenn du jetzt alle Daten eingetragen hast, dann kannst du hier die Datenbank testen und du siehst hier, alles funktioniert. In den Optionen hättest du noch die Möglichkeit, etwas mehr einzustellen. Kannst jetzt aber hier auf Next klicken, dann Run Installer with this Settings. Dann kannst du sagen, ja klar, okay, will ich. Und jetzt will er natürlich hier immer wieder das Passwort speichern. Dann hast du im nächsten Step noch die Möglichkeit, entsprechend die den Titel und die URL zu ändern, falls diese URL jetzt eine andere wäre, würde ich dir aber nicht empfehlen, sondern das wirklich so zu belassen. Hier hast du nochmal das Verzeichnis, wo das Ganze installiert wird. Hier hättest du dann mit Duplicator Pro noch die Möglichkeit, die ganzen URLs und so weiter zu äh, replacen. Und hier in den Optionen gäbe es die Möglichkeit, dass du zum Beispiel einen neuen Benutzernamen und ein neues Passwort registrieren könntest für den Admin. Auch eine andere E-Mail-Adresse, zum Beispiel gerade wenn du einen Domainwechsel machst, macht es natürlich Sinn, eine neue Domain hinzuzufügen, beziehungsweise eine neue... Äh, E-Mail-Adresse mit der entsprechenden Domain und natürlich auch First und Last Name. Ich lasse das jetzt aber so, klicke auf Next, weil ich mache ja nur eine Kopie. Ich möchte zum Beispiel testen, ob irgendein Update oder so funktioniert hat oder eben nicht funktioniert hat. Und wie du siehst, geht das relativ schnell, weil es eine kurze Installation bzw. nur eine kleine Installation ist. Und ich kann mich jetzt hier als Admin einloggen und das kennst du ja so schon. bin jetzt hier entsprechend drin. Er sagt hier jetzt auch, dass er bereits die ganzen Dateien gelöscht hat. Das ist noch wichtig, weil diese Dateien natürlich stören. Und wenn ich jetzt hier auf Werkzeuge nochmals reingehe, dann steht meistens hier oben noch, dass die Daten gelöscht werden müssen. Jetzt sind sie aber weg und schnell zur Kontrolle. Hier aktualisieren. Siehst du, wir haben eine absolut ganz normale WordPress-Installation wie vorher. Und das war es eigentlich auch schon. Also das ist die ganze Hexerei. Wie gesagt, ich mache das sehr oft manuell, weil dann bin ich sicher, dass alles funktioniert. Ist ein bisschen aufwendiger. Wer das aber so machen möchte, der sollte wirklich Schritt für Schritt nach dem nachgehen. Ganz wichtig ist, auch auf dem neuen Server dann die entsprechende Datenbank vielleicht neu anzulegen. Meistens ist es eben so, dass man nicht die gleiche, Datenbank wie auch den gleichen Datenbanknamen nutzen kann, das habe ich jetzt zum Beispiel bei mir. Bei mir wird zuerst der Servername und dann Underline und dann habe ich maximal sechs Zeichen zur Verfügung für diesen Datenbanknamen. Die sind dann immer ein bisschen unterschiedlich, macht aber nicht so viel, weil die Datenbank ist ja das zentrale Thema und das machst du auch mit diesem Duplicator und ich hoffe ich konnte dir mit diesem Video ein bisschen entsprechend äh, helfen und eine Anleitung dazu schriftlicher Form findest du auch in meinem Blog unter rogerbruckstuhl.ch blog.